Hallo! Irgendwann, wenn Sie Software und Systeme entwickelt haben, glauben Sie, auf Ihrer Seite genügend getestet zu haben. Und das haben Sie sicherlich auch, wenn Sie Komponenten, Integrations- und Systemtests gemacht haben. Aber Sie liefern ja dann irgendwann auch das System an Ihre Auftraggeber aus. Und die müssen natürlich auch noch so ein bisschen gucken, passt das alles, ist das so, wie wir uns das vorstellen? Und genau das, was Sie dann dort abtesten, das passiert im sogenannten Abnahmetest und den schauen wir uns in diesem Video etwas genauer an. Ich habe hier in dieser Folie nochmal das V-Modell dargestellt. Wir sehen hier nochmal die unterschiedlichen Testebenen. Ich hatte gerade schon Komponenten, Integrations- und Systemtest angesprochen. Und jetzt kommen wir zur letzten Testebene, die im V-Modell dargestellt ist. Das ist der sogenannte Abnahmetest. Bei diesem Abnahmetest wird dann jetzt von Auftraggeberseite überprüft, passt denn auch das System zu den Anforderungen, die ich irgendwann mal spezifiziert habe, wurde also alles so entwickelt, wie es sein sollte und wie man es auch gebrauchen kann. Das heißt, beim Abnahmetest haben wir letztendlich einen Test, der auf der Seite der Auftraggebers stattfindet und trotzdem das System als Ganzes, aber sicherlich auch bestimmte Teile des Systems etwas genauer beleuchtet. Der Fokus hier bei dem Abnahmetest liegt ganz klar auf den Anforderungen der Nutzis, also auf den Personen, die später das System nutzen sollen, was relativ häufig die Personen sind, die dann auch beim Auftrag gb arbeiten. Aber heutzutage sind es unter Umständen nicht nur die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die die Software dann hinterher nutzen, sondern es kann auch sein, dass Auftrag eine Software entwickeln lassen, die sie letztendlich für ihre Kunden zur Verfügung stellen wollen. Und in dem Fall stellt sich das Ganze natürlich etwas anders dar. Demnach, wir haben nicht immer nur Software, die für die eigenen Mitarbeiter programmiert wird, sondern eben auch Software, die vielleicht für die eigenen Kunden produziert wird. Nichtsdestotrotz muss das Ganze irgendwie abgenommen werden. Wir müssen sicherstellen, dass wir das erreicht haben, was wir erreichen wollten mit der Herausgabe eines Entwicklungsauftrags. Was sind so die typischen Sachen, die man dann im Abnahmetest testen kann? Zum einen haben wir natürlich die Möglichkeit, ganze Systemtests durchzuführen. Das heißt, wir betrachten das System wieder als Ganzes, so ähnlich wie es eben beim Systemtest auch passiert. Aber, und das ist auch so ein bisschen die Stärke des V-Modells, wir können ja im V-Modell immer vor und zurück gehen, demnach können wir auch Abnahmetests bereits für erste Prototypen machen und auch für erste Entwürfe, zum Beispiel der grafischen Nutzerschnittstelle. Was ebenfalls etwas früher im Verlauf der Entwicklung abgetestet werden sollte, ist tatsächlich die Integration mit anderen Systemen, die auf der Seite der Auftraggebes zur Verfügung stehen. Wir wollen also unter Umständen mit einem Abnahmetest nicht erst am Ende einer Entwicklung sehen, hat das denn jetzt alles so funktioniert, wie wir uns das vorstellen, sondern wir gucken gegebenenfalls mit Abnahmetests auch schon Zwischenstände an. Und diese Zwischenstände können, wie gesagt, irgendwelche Prototypen der Nutzerschnittstelle sein, aber es können eben auch Integrationen mit existierenden Systemen sein. Es kann ja zum Beispiel sein, dass ich als Auftraggebi irgendwie schon ein System installiert habe und ich habe dem Auftrag Nemi gesagt, dieses System muss auf folgende Weise mit integriert sein und dann kann man diese Integration schon mal testen, um zu gucken, geht denn das gesamte Projekt in die richtige Richtung. Wie sieht jetzt so ein Abnahmetest insgesamt aus? Was brauchen wir dafür wieder als Testumgebung? Bei einem Abnahmetest ist es so, dass wir auf der einen Seite natürlich das gesamte System gegebenenfalls betrachten, auf der anderen Seite, wie ich aber gerade skizziert habe, vielleicht auch einzelne Komponenten, wenn es eben darum geht, zum Beispiel nur Prototypen der Oberfläche zu testen oder eben vielleicht die Anbindung an ein existierendes System. Die Tests finden natürlich auch in einer entsprechenden Umgebung statt. In diesem Fall ist es, wenn möglich, die Zielumgebung. Das heißt die Umgebung, in der das Ganze später beim Auftrag Auftraggebi laufen soll. Und das ist natürlich gegebenenfalls sehr vielfältig, wenn es jetzt eben Systeme sind, wo der Auftrag Auftraggebi irgendwie schon eine Infrastruktur hat, zum Beispiel entsprechende Rechnerinfrastruktur. Dann ist es klar, welche Zielumgebung das hier an der Stelle sein soll. Aber ich hatte ja vorhin auch gesagt, wenn das eben Software ist, die gar nicht direkt beim Auftraggeber läuft, sondern vielleicht tatsächlich auf den Mobiltelefonen der Kunden des Auftraggebers, also so ein bisschen woanders, dann sind das eben diese Mobiltelefone. Dann müssen diese als entsprechende Zielumgebung herangezogen werden. Wichtig ist hier, wenn man das Ganze in der Zielumgebung durchführt, dann muss man natürlich so ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu irgendwelchen Interferenzen führt. Das heißt, ich kann nicht einfach alle möglichen Tests dann in der Zielumgebung laufen lassen. Es könnte ja durchaus sein, dass das zu Systemabstürzen führt. Das wollen wir verhindern. Dementsprechend kann es sogar notwendig sein, dass wir mehrere Tests in der Zielumgebung durchführen, nämlich so ein bisschen gestaffelt, sodass wir erstmal sicher gehen können, dass wir keine größeren Schäden hervorrufen. Gestaffelt heißt hier an dieser Stelle, dass wir eben zum Beispiel erstmal mit einer Komponente anfangen und gucken, ob diese stabil läuft, um eben die Wahrscheinlichkeit von größeren Ausfällen zu verringern, aber es kann eben auch sein, dass wir nur gestaffelt bestimmte externe Systeme mit einbinden, die dann letztendlich auch irgendwann später eingebunden werden müssen. Auch in der Zielumgebung braucht natürlich ein System und brauchen die Komponenten gegebenenfalls eine Laufzeitumgebung, die dazugehört. Auch hier wieder als Beispiel die Java Virtual Machine genannt. Und was wir dann aber eben hier auf jeden Fall haben, sind die externen Systeme, die gegebenenfalls vom Auftrag Gebi vorgegeben sind, die also mit integriert werden müssen. Diese liegen dann also in dieser entsprechenden Zielumgebung auch vor. Was die Auftrag Gebis natürlich entsprechend durchführen, sind Testfälle. Und für diese Testfälle brauchen sie natürlich auch eine Testvorbereitung und eine Testnachbereitung und auch einen entsprechenden Ergebnisabgleich. Diese Testfälle fokussieren sich natürlich ganz stark auf die funktionalen Anforderungen, die an ein System gestellt werden. Aber es gibt natürlich auch diese nicht funktionalen Anforderungen und um zu überprüfen, ob diese letztendlich auch von den entwickelten Komponenten und Systemen eingehalten werden, brauchen auch die auftrag unter Umständen in ihrer Umgebung dann ein entsprechendes Monitoring, um zum Beispiel den Ressourcenverbrauch einer Komponente zu überprüfen oder den Ressourcenverbrauch eines gesamten Systems, zum Beispiel eben die Auslastung der entsprechenden Prozessoren. Auch auftrag werden sicherlich ein entsprechendes Protokoll anfertigen, aber das ist auch für die auftrag -Nemis nicht ganz uninteressant, dieses Protokoll zu haben, denn wenn es hier um entsprechende Abnahmen geht, dann ist es ja wichtig zu wissen, was hat denn vielleicht noch nicht funktioniert, was muss gegebenenfalls nochmal nachgearbeitet werden. Und das ist sehr wichtig, dass sich beide Seiten letztendlich darauf einigen, was sind also die nächsten Schritte, die noch zu erledigen sind. Und dafür ist das Protokoll unglaublich wichtig, denn das Protokoll weist letztendlich nach, wo hat sich das System so verhalten, wie es ursprünglich mal von den Auftrag Gbis gewünscht war. Es also, wie es also entsprechend spezifiziert war und wo gab es entsprechende Abweichungen. Und damit weiß dann der Auftrag Nemi, was muss ich denn eigentlich jetzt so als nächstes noch machen, wo muss ich irgendwie entsprechend korrigieren. Jetzt ist hier natürlich eine relativ komplexe Testumgebung dargestellt. Ich hatte aber vorhin gesagt, es kann natürlich auch sein, dass wir vielleicht einzelne Komponenten und nur deren Anbindung an externe Systeme testen. Das ist hier aber dann auch mit abgedeckt, denn letztendlich brauchen wir dafür auch alles, was vielleicht weniger umfangreich dann vom Setup ist, ist, wenn wir dann irgendwelche Prototypen testen, vor allen Dingen, wenn es gegebenenfalls sogar Prototypen sind, die gar nicht technisch laufen, sondern die vielleicht Klickprototypen prototypen mit einer entsprechenden Software erstellt sind. Dann brauchen wir vielleicht nicht die ganze Zielumgebung und auch die entsprechenden externen Systeme. Nichtsdestotrotz brauchen wir natürlich ein paar Ideen darüber, was wollen wir denn mit den Prototypen durchprobieren. Damit wir letztendlich wissen können, ob diese Prototypen dann auch das umsetzen, was wir uns so vorstellen. Schauen wir uns noch ein paar weitere Details zu diesen Abnahmetests an. Was sind denn so die möglichen Testobjekte? Zum einen ist es natürlich das System mit seinen Komponenten oder eben einzelne Komponenten eines Systems, so wie wir das gerade schon angesprochen haben. Es können eben wie gesagt auch Prototypen sein. Aber wenn man Systeme beauftragt und üblicherweise auch geliefert bekommt, dann bekommt man üblicherweise eben nicht nur das System, sondern man bekommt noch etwas mehr hinzu. Dazu zählen zum Beispiel Installationsroutinen oder Konfigurationsroutinen. Und da ist es eben auch ganz wichtig abzutesten, ob das dann alles so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Denn gerade wenn es Individualentwicklung ist, dann hat man unter Umständen nicht so ein Installationspaket, wie man sich das vorstellt üblicherweise so vorstellt von Software, die man irgendwo runterladen kann oder die man vielleicht von den großen Herstellern direkt beziehen kann, sondern es sind meistens deutlich komplexere Installationsschritte notwendig. Die müssen natürlich entsprechend dokumentiert sein. Sie müssen so dokumentiert sein, dass sie nachvollziehbar sind und sie müssen letztendlich auch ausführbar sein. Das sind alles Dinge, die müssen auf Seiten der Auftrag natürlich auch ausprobiert werden. Das heißt, auch hierfür werden entsprechende Tests durchgeführt. Es gibt aber noch weitere Dinge, die letztendlich mitgeliefert werden, zum Beispiel eben Dokumentation und Bedienungsanleitungen. Das sind jetzt hier entsprechende Dokumente, die auch zu dem passen müssen, was letztendlich geliefert wird. Was hilft mir eine Dokumentation, die ein System beschreibt, was ich so gar nicht geliefert bekommen habe? Gleiches gilt letztendlich natürlich für eine Bedienungsanleitung. Und natürlich sollte heutzutage so ein bisschen das Ziel sein, dass man für viele Systeme nicht mehr unbedingt eine Bedienungsanleitung braucht, aber nochmal gesagt, es ist ja Individualentwicklung, es sind meistens sehr komplexe Systeme, die dann da entwickelt werden und das ist also schon notwendig, dass wir an dieser Stelle auch eine detailliertere Beschreibung dafür haben, wie bestimmte Dinge mit dem System eigentlich gemacht werden, weil es eben nicht mehr unbedingt Standardarbeitsschritte sind oder weil es vielleicht auch Arbeitsschritte sind, die sehr, sehr selten durchgeführt werden und dafür braucht man einfach diese Bedienungsanleitung. Bestes Beispiel sind zum Beispiel sowas wie Flugzeuge, auch das sind in Summe gesehen Systeme, auf denen Software läuft. Und für diese gibt es ja sehr komplexe Bedienungsanleitungen, gerade für bestimmte Situationen, in denen sich ein Flugzeug befinden kann. Und das ist natürlich für die Piloten extrem wichtig, hier einfach eine Referenz zu haben, um in den gefährlichen, schwierigen Situationen dann auch schnell zu wissen, wie kann ich denn jetzt hier an dieser Stelle handeln. Es gibt noch eine weitere Sache die gegebenenfalls mitgeliefert wird. Das sind nämlich weitere vereinbarte Lieferungen und Leistungen. Das können ganz unterschiedliche Dinge sein. Manchmal wird zum Beispiel auch direkt die Hardware mitgeliefert. Vielleicht ist es aber auch bei einer App zum Beispiel, dass diese direkt im, in den entsprechenden App-Stores zur Verfügung gestellt wird. Auch das könnten hier noch Dinge sein, die mitgeliefert werden, die natürlich auch auf Seiten der Auftraggebies mit entsprechend überprüft werden müssen, ob sie so erfolgt sind, wie sie erfolgen sollten. Was sind die Ziele eines Abnahmetests? Zum einen geht es natürlich darum zu überprüfen, ob alle vertraglichen Vereinbarungen eingehalten sind. Und dafür ist es natürlich auch wichtig, die Testkriterien entsprechend vertraglich zu vereinbaren. Das heißt, wir müssen vorher Sicherstellen, dass zwischen Auftraggeben und Auftragnehmen alles festgelegt ist, was letztendlich hinterher überprüfbar ist und was letztendlich beschreibt, wie die Lieferung im Detail aussehen soll. Und Dazu gehören natürlich funktionale und nicht funktionale Anforderungen, aber eben gegebenenfalls auch diese zusätzlichen Dinge, die ja mitgeliefert werden müssen, wie die eben angesprochene Dokumentation zum Beispiel oder eben weitere Lieferungen, die notwendig sind. Wie diese Tests dann durchgeführt werden, das hängt letztendlich stark davon ab, was für eine Art von Projekt wir haben, aber auch wie zum Beispiel das technische Know-how der entsprechenden Auftrag aussieht. Es kann hier zum Beispiel sein, dass die Auftrag -Gebis die Tests komplett alleine durchführen. Das heißt, sie nehmen alles, was sie letztendlich von ihnen geliefert bekommen und gehen zum Beispiel mit Hilfe der Dokumentation dann die gesamten Installationsroutinen durch und konfigurieren das gesamte System, führen dann die entsprechenden Tests durch, die vielleicht auch wirklich von auftrag seite vorbereitet wurden. Das heißt, die auftrag haben sich entsprechend überlegt, welche Tests müssen wir denn durchführen, was sind so die ganzen Inhalte, die wir vielleicht ins System reinspielen müssen, welche Überprüfungen müssen wir machen und dann schreiben auch die auftrag das Protokoll und sie als auftrag -Nemi sind letztendlich hauptsächlich begleitend dabei tätig. Jetzt kann es aber eben auch sein, dass die Auftraggebis eben dieses entsprechende Know-how nicht haben, beziehungsweise, dass es vielleicht auch abhängig vom Projekt gar nicht notwendig ist, dass es die Auftraggebis letztendlich alles durchführen, sondern dass die Auftraggebis nur nochmal überprüfen, ob das, was sie im Systemtest gemacht haben, ob das auch passt und das ist praktisch die zweite Variante. Das heißt, die Systemtests, so wie sie vorbereitet wurden, werden nochmal durchgeführt. Auch hier kann es natürlich sein, dass die Auftraggebis diese Tests durchführen wollen, aber es kann eben doch sein, dass sie sie bitten, die Tests nochmal unter Aufsicht entsprechend durchzuführen, um auch einfach nochmal zu zeigen, das funktioniert alles soweit. Dafür müssen die Auftraggebis natürlich dann überprüfen, ob denn letztendlich die Tests, die dort im Systemtest durchlaufen, auch dementsprechend, was sich die Auftraggebis an dieser Stelle vorgestellt haben. Es gibt noch ein paar weitere Testziele, die man gegebenenfalls berücksichtigen kann. Dazu zählt zum einen natürlich die Akzeptanz der Nutzis, das heißt der Personen, die später das System nutzen. Und wie ich schon gesagt habe, das können natürlich die Mitarbeiter der Auftraggebi sein, die hier an dieser Stelle das System dann auch mal ausprobieren sollten. Und hier kann man dann gegebenenfalls überprüfen, ob diese Nutzis das System so akzeptieren, wie sich der Auftraggebi das irgendwann mal vorgestellt hat. Es kann aber eben auch sein, dass das wie gesagt ein System ist, das dann gar nicht direkt beim Auftraggebi benutzt wird, sondern eher von den Kunden des Auftraggebis, wie es eben bei Apps heutzutage oft der Fall ist. In dem Fall muss man dann eben entsprechende Tests auch mit solchen Nutzis durchführen. Hier sei allerdings insgesamt dann mal so ein bisschen auf das gesamte Usability Engineering und User Experience Design verwiesen, denn solche Tests mit Nutzis, die also auch auf die Aufgabenstellungen der Nutzis abzielen und da entsprechende Überprüfungen machen, das sind eigentlich eher Tätigkeiten, die im Bereich Usability Engineering und User Experience Design stattfinden und dementsprechend sich auch so ein bisschen von dem reinen Software-Test, wo es also um die Überprüfung der Hardfacts praktisch geht, so ein bisschen davon abkoppeln. Es gibt eine besondere Gruppe von Nutzis, die beim Abnahmetest tatsächlich häufiger eben noch Relevanz hat, weil es eben dann darum geht, die Systeme ja auch irgendwo lokal bei sich installiert zu haben, die Systeme lokal bei sich zu administrieren, und um mit diesen Systemen dann eben weiterarbeiten zu müssen. Da geht es also nicht um die Anwendung der Systeme, sondern um die Aufrechterhaltung der Systeme, dazu zählt zum Beispiel Backup und Wiederherstellung, Wiederaufsetzen nach Absturz, Nutzer- und Rechteverwaltung, Maintenance zum Beispiel bei einer Update-Installation, aber auch, dass man einfach bestimmte Schwächen oder Risiken des Systems einfach kennt und weiß, wo da eben administrativ entsprechend vorgegangen werden muss, um sicherzustellen, dass diese Schwächen und Risiken nicht an irgendeiner Stelle zuschlagen. Und das ist eben ganz wichtig, mit dem entsprechenden Personal, was sich dann später um genau diese Administration kümmert, auch solche Dinge durchzuspielen. Wenn Sie sich jetzt mit Usability Engineering und User Experience Design etwas auseinandergesetzt haben, dann wird Ihnen auch gefallen sein, hm, eigentlich sollte man diese Nutzergruppen ja dann auch entsprechend mit berücksichtigen. Das heißt, es sind spezielle Nutzergruppen, aber diese müssen natürlich auch berücksichtigt werden bei den Dingen, die dann da notwendig sind. Aber hier ist so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite gibt es natürlich Dinge, die diese Nutzergruppe machen möchte, zum Beispiel eben Rechteverwaltung und dergleichen. Auf der anderen Seite kommen manchmal eben auch Dinge durch das System mit hinzu, wo diese Personen das vielleicht gar nicht machen wollen, aber machen müssen, weil es einfach zum technischen Setup des Systems dazugehört. Weil als Beispiel, ein Auto braucht auch ab und zu einmal Öl und dementsprechend muss man dann eben als Nutzi sich darum kümmern, dass ab und zu eben mal ein neues Öl in ein Auto reinkommt. Und gleiches gilt natürlich für andere Systeme, da müssen dann durchaus mal Betriebssystem-Updates aus Sicherheitsgründen gefahren werden, vielleicht müssen auch mal bestimmte Dinge aufgeräumt werden. Also das sind Aufgaben, die gar nicht unbedingt bei einer Erfassung von den typischen Nutzi-Aufgaben für administrative Tätigkeiten dann erfasst werden, die aber gegebenenfalls dann doch durch die Installation des Systems mit dazukommen. Und auch das muss man natürlich abprüfen und dementsprechend ist es wichtig, hierbei beim Akzeptanztest dann einfach auch nochmal so ein gewisses Augenmerk drauf zu legen. Es gibt noch weitere Testziele. Ein Ziel wäre, das ganze System auch unter realen Bedingungen im Feld letztendlich zu testen. Hier hängt es eben wieder von der Art und Weise des Projektes ab. Aber wenn wir eben so wie eine App zum Beispiel haben, dann ist es natürlich sehr wichtig, dass wir diese App dann auch noch mal unter realen Bedingungen im Feld mit sehr vielen Nutzis auch auf den unterschiedlichen Plattformen testen. Gerade was eben die Plattform angeht, hatte ich in anderen Videos schon gesagt, dass das hier bei Apps zum Beispiel sehr vielfältig sein kann. Und das wird eben auch durchaus häufiger noch durchgeführt. Das heißt, wir nehmen einfach zum Beispiel die App in der aktuellen Version, stellen sie ausgewählten Testnutzis zur Verfügung und bitten dann diese Testnutzis entsprechend mit dieser App umzugehen und bitten dann auch entsprechendes Feedback zu geben, damit wir wissen, wo gegebenenfalls noch Verbesserungen stattfinden können oder wo es unter Umständen zu Systemabstürzen kam. Jetzt habe ich natürlich als Beispiel die App genommen. Es ist aber nicht nur eben die App. Auch eben, wenn Sie eine, ein System zum Beispiel bei sich in einer Firma ausrollen wollen, dann haben Sie letztendlich das Gleiche. Da wird es auch mehrere Nutzis geben und da muss man das auch vielleicht mal in bestimmten Situationen schon mal ausprobieren, muss vielleicht schon mal erste Prozesse auf ein neues System übertragen, um einfach zu gucken, funktionieren diese Prozesse jetzt im neuen System. Da muss man eben auch Schritt für Schritt und behutsam vorgehen und dann macht man letztendlich das Gleiche. Man rollt das vielleicht nicht gleich an alle raus, sondern man bittet erstmal einzelne Personen schon mal ihre Abläufe dann mit dem neuen System durchzuführen, um dann sicherzustellen, dass auch alles so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Bei diesen Tests ist es durchaus auch möglich, dass man Testfälle vorgibt, dass man also die Testnutzis nicht nur bittet, nutzt das einfach für eure alltäglichen Dinge, sondern dass man eben doch explizit sagt, macht es bitte nach diesem vorgegebenen Schema. Dann hat man natürlich so eher den Fokus darauf, funktioniert es prinzipiell, aber man weiß noch nicht, ob auch tatsächlich alle Anforderungen mit abgedeckt werden, ob die Anforderungen auch alle mit abgedeckt werden, das merkt man dann erst, wenn man auch die realen Situationen dann praktisch durchspielt. Bei Feldtests wird sehr gern dann unterschieden zwischen den berühmten Alpha- und Beta-Tests. Alpha- und Beta-Tests sind zwei Begriffe, die sehr, sehr häufig auch irgendwo benannt werden. Alpha-Tests sind dann jene Tests, die als Feldtests immer noch auf der Herstellerseite durchgeführt werden, bzw. von diesen organisiert werden. Da kann es dann auch sein, dass man jedenfalls Testnutzis einlädt, um Eben diese Tests mit durchzuführen. Nichtsdestotrotz ist es aber eben alles auf der Auftrag-Nemi-Seite entsprechend organisiert. Das heißt, diese Seite kümmert sich dann schon darum, alles entsprechend abzutesten. Aber die Beta-Tests dann hin wieder, die finden auf jeden Fall auf Auftrag-Gebi-Seite statt, also auf der Seite der Kunden, die also irgendwo die Bestellungen für das System abgegeben haben. Das heißt, die stellen dann sicher, dass das System von entsprechenden Testnutzis genutzt wird und sammeln dann auch selber das Feedback ein, um eben sicherzustellen, dass das alles so funktioniert, wie es funktionieren soll. Ganz wichtig, Feldtests sind auf keinen Fall Ersatz für Systemtests. Das heißt, selbst wenn ich dann eben auf Auftrag-Nemi-Seite entsprechende Feldtests durchführe, dann sollte ich vorher entsprechende Systemtests durchgeführt haben, damit ich bei Feldtests auch nicht mehr eine derart große Wahrscheinlichkeit habe, dass entsprechend Fehler auftreten. Das heißt, Systemtests sollten trotzdem durchgeführt werden, obwohl danach vielleicht noch Feldtests erfolgen. Und damit kommen wir auch bei diesem Video zur entsprechenden Übung. Bei dieser Übung geht es jetzt darum, dass ich Sie bitten möchte, selber mal einen Abnahmetest für eine Navigations App auf dem Smartphone zu planen. Das heißt, Sie versetzen sich selber in die Rolle der Auftrag überlegen also, Sie hätten jetzt die Anforderung, dass Sie eine entsprechende Navigations App auf einem Smartphone brauchen. Und es gibt irgendwo eine Firma, die das Ganze dann für Sie programmiert hat, jetzt über die letzten Monate. Und demnächst findet also tatsächlich ein Termin statt, wo dann die Auftragnemis Ihnen das Ganze präsentieren wollen. Es findet also eine Präsentation der entsprechenden App statt. Und Sie sollen jetzt an dieser Stelle dann bestätigen, ob denn nun der Vertrag damit erfüllt ist, ob also praktisch die Arbeiten als abgeschlossen betrachtet werden können, um praktisch den Auftrag Nemi an dieser Stelle zu entlasten. Und jetzt stellt sich natürlich an dieser Stelle die Frage, welche Tests für diese App würden Sie durchführen und was würden Sie über diese Tests hinaus überprüfen? Ich gebe da schon mal den kleinen Hinweis, es handelt sich ja hierbei um eine App. Die App soll vielleicht potenziell auch in einem App Store zur Verfügung stehen. Dann kann man sich ja auch mal überlegen, was müsste denn da vielleicht auch kontrolliert werden, damit hier alles entsprechend richtig eingerichtet ist. Versuchen Sie sich also tatsächlich mal so ein bisschen in diese Situation hineinzuversetzen und zu überlegen, hm, wenn ich jetzt wirklich die Aufgabe hätte, das zu überprüfen und zu überprüfen, ob denn die mehreren hunderttausend Euro oder gar die Millionen Euro, die wir in den letzten Monaten investiert haben, ob die denn jetzt auch richtig investiert war und ob all das, was dabei rausgekommen ist, auch dementsprechend, was wir brauchen und was wir haben wollen. Und damit bedanke ich mich wieder fürs Zusehen und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis dann!